Im letzten Video habe ich davon erzählt, dass ich Gott in mein Leben eingeladen habe, dass er daraufhin mein Herz mit seiner Liebe gefüllt hat und meine Depression verschwand. Heute möchte ich davon erzählen, was überhaupt bedeutet, Gott ins eigene Leben einzuladen und drum einfach mehr Details gehen. Als ich depressiv war, habe ich mich gefragt, Gott, warum hilfst du mir nicht? Ich glaube schon seit Kindheit an Gott. Ich habe immer versucht, gut zu sein, mich zu verbessern, niemanden zu schaden. Als ich depressiv war, ging es mir so schlecht. Ich habe ja warum hilfst du mir nicht? Mir geht es so schlecht. Pff, mein Körper hat richtig drunter gelitten. Also mir war es immer kalt, es war, als wäre kaltes Blut durch meine Adern geflossen. Wenn ich geschlafen habe acht Stunden durchgehend, konnte ich mich nicht erholen, ich war erschöpfter als davor. Ich konnte mich nicht bewegen, Zur schlimmsten Zeit habe ich sechs Stunden gebraucht, bis ich aufstehen konnte um überhaupt das Nötigste zu tun. Aber so ging es mir halt extrem schlecht vom Gefühl her, weil ich musste einfach wie aus dem Nichts anfangen zu weinen. Ich habe einfach gefragt, warum hilfst du mir nicht? Ich leide so. Ich habe so eine starke Sehnsucht nach Liebe, so ein inneren Herzen herum ist, wenn ich habe ich angefangen Gott zu suchen. Ich habe mir Predigen angeschaut und ich habe mich einfach über Gott informiert und ich habe erfahren, dass Gott gut ist, dass er mich liebt, dass er für mich ist. Und das Problem, was ich noch hatte war, dass ich Gott auf Distanz gehalten habe. Also Gott war irgendwo da oben bei mich, ich war hier, ich habe mein eigenes Leben gelebt. Ich war getrennt von Gott. Ich habe zwar an ihn geglaubt, aber ich war getrennt. Und was ich das herausgefunden hatte, habe ich Gott noch nicht sofort in mein Leben eingeladen. <lacht> es gab was in meinem Leben, das ich gar nicht tun wollte und auch gar nicht getan habe. Aber ich wollte die Freiheit haben, es zu tun. Und ich wusste, wenn ich Gott in mein Leben einlade, dann kann ich das nicht mehr tun, weil es falsch wäre. Also ich dachte, Gott beschränkt mich in meiner Freiheit. Aber ich habe herausgefunden, seitdem ich meinen Weg gemeinsam meinem Gott gehe, dass Gott mich frei macht, und dass er mich nicht beschränkt in irgendeiner Freiheit. Und dass wenn, dass, wenn ich etwas nicht machen soll, dass das dann gut ist. Ich habe zwar die Freiheit, es zu tun, aber wenn da was nicht gut ist, dann wird es mir schaden. Jedenfalls habe ich es mich dann irgendwann getraut. Weil ich glaube, okay, Gott, du bist gut. Ich lade dich in mein Leben ein. Weil ich muss den Schritt gemacht, ich möchte jetzt mit Gott leben. Es war nicht einfach so, okay, Gott, ich will jetzt, dass du meine Depression hast. Komm, rein und ich lebe mein ganz normales Leben weiter. Das hat wirklich bedeutet, ich möchte mit Gott leben. Ich hatte ihn in mein Leben ein. Als ich das getan habe, hat er mein Herz mit seiner Liebe gefüllt und seitdem bin ich lebendig. Davor war es so, als ich wies von neben der Zombie, gefühlskalt und unerreichbar für andere. Und an dem Tag wurde ich lebendig. Es war der erste Tag, an dem ich glücklich war. Davor war ich fröhlich, ich konnte fast immer fröhlich sein, aber ich war nie glücklich. Jetzt ist es so, dass ich nicht einfach nur an Gott glaube, sondern dass ich eine richtige Beziehung zu Gott habe. Das heißt, ich kann Gott jede Frage stellen, die ich möchte, und ich bekomme auch Antwort von ihm. Also ich erst keine Stimme oder so. <lacht> aber durch Bibellesen. Und durch den Heiligen Geist komme ich dann Antworten. Und ich werde auch konkret geführt durch den Heiligen Geist, den mir Gott gegeben hat, als ich ihn in mein Leben eingeladen habe. Und seitdem habe ich so viel erlebt. Gott hat so viel für mich getan. Mein Leben war dadurch nicht mal happy clappy. Aber in den schwersten Zeiten, da hat Jesus viel Leid auf sich genommen und viel Schmerz für mich ertragen. Mhm. Und an welchen Gott glaube ich jetzt? Also ich glaube an Gott, den Vater, so wie er in der Bibel erwähnt wird. Ich glaube, dass Gott einen Sohn hat, der Jesus heißt, der auch noch heute durch den Heiligen Geist wirkt. Das heißt, ich bin Christ, um genauer zu sein, ein Kind Gottes. Das bedeutet, dass Jesus mein König und mein Retter ist. Das heißt, ich habe mich auf seinen Namen taufen lassen. Ich folge ihm seitdem nach dass du dich fragst, ob jeder von in sein Leben einladen kann, und ob du das getan hast, was so schlimm ist, dass Gott dich nicht annehmen wird, kannst dich beruhigen, wenn du zu Gott kommst, dann wird er dich annehmen. Wenn du ihn wirklich suchst, dann wirst du ihn finden. Ganz egal, was du davor getan hast.